Heili, hallo und diesmal jetzt mit ein bisschen Naturgeräusche da hinten im Hintergrund und jetzt ist das Thema lang gesehen, abstraktes Umformen in der Geometrie. So, Mini gibt für die Berechnung des Radius R eines Kreises mit dem Umfang U folgende Formel an. R ist gleich 2U durch Pi, formen Sie die Formel für den Umfang des Kreises richtig um, um zu überprüfen, ob Mini es richtig gemacht hat. Die Frage könnte auch einfach sein, hat Mini das richtig gemacht und selbstverständlich muss man sowieso erst die Formel beim Kreis für das U, also für den Umfang, was den Radius drin hat, finden und das geht ganz leicht so in eine Formelsammlung, ja, man kann den Kreis finden und da steht halt der Kreis, da ist die Formel für den Umfang und da ist mit dem Radius, also keine andere Formel hier hat alle diese Elemente drinnen. Also wir schreiben diese Formel aus, U ist gleich 2 Pi R, und wir müssen jetzt hier in diesem Beispiel, jetzt ist das R mit groß geschrieben, aber das spielt keine Rolle letztendlich und jetzt ist gefragt, das jetzt auf R umzuformen. Und wie geht es dann so halt? Zunächst einmal durch 2, es gibt mal, also die Gegenrechnung ist durch, U durch 2 und dann bleibt noch Pi mal E, also durch Pi noch einmal und da geht das Pi da unten. Wieso geht es da unten? So, man kann hier auch sehen. Also wir haben jetzt hier U halber und dann müssen wir durch Pi schreiben. Da ist es U halber durch Pi und auf der anderen Seite bleibt E allein, weil das Pi auf die andere Seite geht. Okay, und jetzt was bedeutet durch Pi? Pi Eintel. Pi Eintel, so also durch ein Bruch das ist mal den Kehrwert des Bruches. U halbe mal 1 durch b Und das würde R sein. Also, und wenn man mal die Zwischenbrüche haben, oben mal oben, unten mal unten, also U durch 2 b Das ist das Ergebnis hier. Und einfach Sauten, Seiten tauschen, also das geht ganz leicht, Also, somit haben wir festgestellt, dass die Formel von Mini falsch war. Also, das hier. Ja? Die 2 steht halt unten. Fertig. Zweites Beispiel. Hals gibt für die Berechnung der Länge eines Rechtecks mit Umfang U und Breite B folgende Formel A an. Also da ist die Formel 2U plus B durch 2. Wieder geht man in die Formelsammlung. schau mal, wo das Rechteck ist. Da ist die Formel für den Umfang. Man kann eine von beiden Formeln benutzen. Also wir benutzen jetzt die oberste. So, A ist gefragt. U und B sind als gegeben gedacht. okay? Also da ist die Formel für den Umfang. Wie können wir das jetzt umformen? Also bei Umformungen, wo eine Summe dasteht, muss man zunächst einmal den, eine Summe von Teiltermen, ja? von Produkten oder keine Ahnung, Quotienten, ja? eine Summe mit Plus oder Minus dazwischen. Ja? Und da muss halt der Term mit dem gefragten mit der gefragten Variable halt, der muss am Anfang allein auf einer Seite bleiben. Ja, das ist der beste Weg. Und das ist jetzt hier der Term von der Summe hier rechts, der Term, der die, die befragte Variable A hat. Das ist der jetzt? Das ist dieses Produkt hier. Also wir müssen das auf die andere Seite bringen. Da haben wir das schon gemacht. U-2B, das ist 2A. Und was bleibt noch? Durch A. Durch A kann man jetzt hier entweder das Ganze in Klammer durch A schreiben oder lieber als Bruch. Okay, das Ganze durch 2, Entschuldigung, durch 2 hätte ich hier schreiben sollen, das korrigiere ich danach. Wie auch immer, das Ergebnis jetzt hier so richtig geschrieben, also durch 2 haben wir gerechnet. Also, Seite tauschen, a ist Umfang minus 2 mal die Breite durch 2. Und das hier ist gleichbedeutend wie dieses hier. Wie geht das jetzt hier? u minus 2b, das ist eigentlich u halbes minus 2b halbes und 2 2 kann man dann kürzen, es bleibt nur b. Ja? okay Und das dritte jetzt hier, Susi gibt für die Berechnung der Seite eines gleichseitigen Dreiecks mit Fläche a folgende Formel an. Also a sollte die Seite sein, ist 2 mal die Wurzel von Fläche durch Wurzel 3. Und wir nehmen jetzt wieder die Formel für den gleichseitigen Dreieck und zwar für die Fläche, ja. Hier sieht man diese Formel gleichseitiges. Da ist die Formel Fläche A. steht auch da oben, dass das hier die Spalte mit der Fläche ist. Ja, ist Wurzel 3 Viertel mal die Seite A zum Quadrat. Also da ist die Seite, sieht man auch in diesem Skizze hier. Gut, gehen wir jetzt zurück. Und wenn wir Quadrat bei der unbekannte Variable haben, dann muss das hier allein erst bleiben, ist der beste weg, geht auch anderes, aber es geht halt schneller so. Und was machen wir dann dafür? 4 steht hier im Nenner, also es ist durch 4 gemeint, also die Gegenrechnung ist mal, mal 4, 4a ist Wurzel 3a hoch 2. Und jetzt muss auch die, 3, die Wurzel aus 3 auf die andere Seite, das zwischen Wurzel 3 und a ist dann mal, also wir müssen durchmachen. das kann man als Bruch schreiben, ja, 4a durch Wurzel 3 ist Quadrat und die Gegenrechnung von Quadrat ist Wurzel und das ist die Wurzel vom Ganzen, das ist gleich das A und Seitentauschen haben wir das A links, was aber letztendlich keine Rolle spielt. Hätten wir hier schon die Wurzel gezogen, sollte ich hier Puh, sehr viele Sachen, also nicht nur das A unter Wurzel stehen, aber auch das und das wäre das A allein unter der Wurzel. Das ist ein bisschen kompliziert und daher ist lieber, wenn wir die Variable mit Quadrat haben, dass die Variable dann mit dem Quadrat erst allein bleibt. Gut, und jetzt noch eine Kleinigkeit, also jetzt hier, das ist die Formel, die wir gefunden haben, das ist die Formel, die Susi benutzt hat und man denkt vielleicht ist es nicht das gleiche, trotzdem ist es das, das gleiche, also das hier, das ist gleich, was bedeutet hier 4a? 4 mal diesen Bruch, ja? Okay? und die Wurzel, wenn wir ein Produkt haben, kann man auf beide Sachen so verteilen, ja? also das ist Wurzel 4 mal Wurzel a durch Wurzel 3 und Wurzel von 4 ist 2, also tatsächlich hat Susi doch die richtige Formel geschrieben. Und jetzt, wenn wir wollen irgendwie, dass wir das Thema mit dem Umformen ein bisschen besser verstehen, dann gibt es auch dieses Kapitel hier. Ähm, wo ist das Umformen? Ja, hui, hui, hui. Äh, das hier. Kombinationen von Einfachen. Also schauen wir mal, hier, weil es geht hier vor allem um das Umformen, ja und nur mit Symbole, halt, ohne, mit, ohne konkreten Zahlen. Ja? Und das ist jetzt die Sache, bei allen diesen B-Beispiele muss man auf A umformen und in allen diesen Beispielen lassen wir erst den Term, den Teilterm, dass der also Produkt oder, oder Quotient A hat, allein auf einer Seite und das ist jetzt hier bedeutet, dass das C auf die andere Seite erst muss und dann, damit das A allein bleibt durch B, und hier in diesem Beispiel, wieder das C auf die andere Seite, das Minus wird Plus und da bleibt hier A durch B und dann muss man das Ganze hier, und bitte das Ganze nicht einfach hier, also die Gegenrechnung von durch ist mal, also nicht einfach mal B schreiben, sondern das Ganze in Klammer mal B schreiben, sonst ist es falsch. Ja? Noch ein Beispiel jetzt hier, so ein bisschen komplizierter. A brauchen wir ja wieder, da ist der Quotient mit A drinnen. Also wir bringen C auf die andere Seite, das Minus wird Plus. Und jetzt machen wir B auf die andere Seite, wie schon gesagt. Oh, hier gibt es eine noch bessere, wir können das Schritt zum Schritt machen. B auf die andere Seite und dann das E. Aber hier, das hier bedeutet, ist ein bisschen anders gemacht, also das hier bedeutet gleich wie A mal diesen Bruch. Man kann also durch diesen Bruch, aber durch einen Bruch, Bedeutet mal den Kehrwert. Also anstatt durch hier E durch B zu schreiben, schreiben wir mal B durch E, den Kehrwert. Oder das kann man so auch so schreiben jetzt hier. Okay. Gut. Noch eine Bemerkung. Ah ja, auch wenn ich hier C plus A mal B steht, ja, umgekehrt. C ist dann mit Plus gemeint, das muss auf die andere Seite mit Minus geschrieben werden. Es also ist eine Summe, wenn wir bei einer Summe etwas auf die andere Seite bringen, dann muss das, diese Sache mit Minus geschrieben werden. Und das war es. Danke sehr.